Damit beginnt das Let's Play zu Mario Party 2. Eure wichtigste Aufgabe ist es, dieses hässliche Etwas zu vernichten. Alle anderen, die zu viel würfeln, Laka. die müssen fünf Münzen... Alter Schwede, was für ein Scheißbeginn. Jetzt ich dachte, du magst diese Blöcke. Ja, natürlich, wenn ich sie habe. Die ja. Items sind natürlich in diesem Spiel neu hinzugekommen. und das ist auch eine wunderbare Neuerung, denn ohne die... Macht das Spiel gleich viel mehr Spaß. Hä? Ihr seid wohl nicht so ein gut eingespieltes Team. Ha, ha, ha. Nein. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was ist denn was mit diesem ist Typen das? los, ey? Was ist das ist für ein Bock, Mann. Ey, wie viel Glück hat der? Der cheatet von vorn bis hinten, ich schwör's dir. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist, oh, du bist doch nachschlag. Ja, das kann ich muss gar nicht dafür machen? Darum mich zu beleidigen. Ich, ich meinte doch ich ihn. Ich habe auch Gefühle, ey. Ich meinte doch ihn. Ja, was ich? Mann. Er ist doch das Arsch. Ey, das überfordert mich alle total. Ich bin nicht mehr weg hier. Ach jetzt. Weg. Nimm bloß nicht mich, sonst ist nichts raus drei. Was? Drei Münzen nur? Ja, oder was, was meinte der? Ich, da? Mann. Ja, drei Ja, drei Ja, Ja, toll. Luigi. Ja, das ist echt scheiße, ey. Mal rumkommen, oder? Oh mein Gott, <lacht> Sex?! What the heck? Was zum Teufel? So was Schlechtes habe ich ja selten erlebt. Ja, sie ist halt gut, man. man kann ihn ja hier abwehren, gut. Du bist kein Buhu, du bist eine Null. Ich bin die Wie Da sind wir langsamer, Mann. Der Luigi ist schlechter als die Luigi, ich schwör's Ja, weil Luigi du auf auch drückst, Mann. Ja, dann drück ich halt beides. <lacht> ja, das stimmt nicht. <lacht> ja, weil das Bremsen ist, du Kuh, ey. Du bist so ein Betrüger. <lacht> Seht ihr, wie, wie feig sie ist und falsch? Falk. <lacht> oh nein, komm schon, drück, drück sie Sie ist drück. so falsch. <lacht> ja, wenn ich Mann. Oh, Nur Scheiße, den Sieg ist... im Kopf, egal mit welchen Mitteln. Und trotzdem verkackt. Ja. Und einen neuen Rekord aufgestellt, so muss es sein. Etwas davor, so aggro, dass du dir das voll Gas gegeben hast, magst du? Das? Ja, natürlich. Siehst du, also habe ich dir zum Sieg geholfen, eigentlich. Ja, ja, ja. ja, ja. So willst yes. mich jetzt aus der Affäre ziehen. Betrug. Ja, danke schön. <lacht> Ey, endlich, ja. Mal. <lacht> endlich mal. Endlich mal, Leute. Schlecht. Das also muss ich ausbieten. Voll so denn kein Peach, was ist von dir? Ich will auch so einen Block mit dem Stern drin. Ja, dann weiter. Das gibt's doch nicht. Stern, bitte! Ja! Ich bin wieder drin! Ja. Ey, ey! Wenn man nur von Flachzangen umgeben ist, ey, ne? <lacht> ey, komm, sonst krieg ich den Stern nicht. Hör auf. Was denn? Ich muss auch an meinen Vorteil denken. Hör jetzt auf. <lacht> jetzt lenkt er hin zu dem verdammten... Nein, Ziel. du bekommst nicht den Stern. Ich werde nur gegen dich spielen. So, <lacht> ja. Brett <ist>. also nach <lacht> dem Part unterschreibe ich die Scheidungspapiere, ne? <lacht> Wir sind doch gar nicht Ja, Junge. Aber falls ich den Fehler irgendwann mache... Das so. ist schon mal unterschrieben. <lacht> ja. Und dann... Oh nein. Ja, oh wie süß. Dankeschön. Hey, freu dich für mich! <lacht> Gerade hab ich's noch gesagt, taucht der auf? <lacht> Kann ich echt nichts dazu sagen, das war Müll. Ach, wo Was ist denn Toll geblieben? Gibli. Der liegt mit Grippe im Bett, aber... Es ist halb so schlimm, keine Sorge. Ja, aber ich glaube, wir müssen... Oh, plötzlich ist doch wieder da! Ein Fehler. Hä? Das ist ja echt lame. Ja, das ist echt so. Aber nicht. war das am ich Ende... Aber das eigentlich immer schon so? Ja. Lol. Einfach lächerlich. Sind die Entwickler blöd? Also daran muss man doch gedacht haben. Münzstern. Also Yoshi. Münzstern. Yoshi. <lacht> Aber wieso? Warte, warte, warte, warte. Felder. Luigi! Hä? Ha! <lacht> Geil! What the hell? mich das? am Arsch. Bitte. Ja. Hey, was soll das? Ich wackel alles auf. Das ist komisch, dass es nicht brennt. Ich meine, das ist ja. auch aus Holz. Da kannst du scheiß... Ja eben, und die Gardinen. Und die Gardinen auch. Ja. ja, jetzt kannst du sagen, wie du das Spiel findest. Ja, das ist wie gesagt mein Lieblings-Mario-Party. Toll. Es war eine, eine wahnsinns umfassende Bewertung. In der Tat! Da ist ein Honk. Ja. Wir sagen Tschüss für den Moment. Ciao. Ciao.